Hallo ihr Lieben, heute öffnen wir wieder für euch ein Adventstürchen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich jemanden damit überraschen, dass er ganz einfach mal bei Rizzo Kocht einer Folge als äh, hinter den Kulissen dabei ist, also quasi Backstage und danach natürlich noch das wunderbare gekochte mit uns verzehren kann. Also ihr Lieben, kommentieren, teilen und viel Glück und viel Spaß dabei. Also ihr Lieben, macht's gut, euer Rizzo. Ciao.